In diesem Video schauen wir uns die Konfiguration von asio for all in Jamulus an. Als allererstes will ich ein paar Begriffe klären. Und zwar, in jedem Computer oder in jedem Laptop befindet sich eine sogenannte Soundkarte, also ein Gerät mit mehreren Ein- und mehreren Ausgängen, an das zum Beispiel das Mikrofon oder der Kopfhörer angeschlossen wird. Das sollte man ungefähr im Hinterkopf haben, damit man diese Konfiguration von ASIO4All versteht. Wir klicken hier jetzt erstmal auf Einstellungen. Dann öffnet sich hier ein Fenster und klicken dann hier auf ASIO Geräteeinstellungen. Nun öffnet sich ASIO4All. Was sehen wir hier? Mehrere Soundkarten. Connexant ISST Audio, das ist meine integrierte Soundkarte. Bei Ihnen wird das sehr wahrscheinlich anders heißen. Vielleicht irgendwie Realtek, High Definition Audio oder ähnliches. Wenn man nicht weiß unbedingt, wie die eigene Soundkarte heißt, könnte es sein, dass man hier unten auf, dieses, ähm, auf diesen Lautsprecher klicken kann und dann mal hier, wenn man auf diese, ähm, dieses, diesen Pfeil geklickt hat, einfach mal gucken kann, was hier steht. Bei mir steht hier Kopfhörer, Connexant ISST Audio, genauso wie hier auch ISST-Audio steht. Ähm, und dann gibt es hier noch Dell-USB-Audio. Das ist auch dann steht hier. Also man kann hier sagen, okay, hier kann man ein bisschen mal rumgucken, was denn irgendwie zusammenzupassen scheint und welche Soundkarte man sozusagen hat. Jetzt ist hier schon mal das richtige Gerät ausgewählt, weil wir wollen ja die integrierte Soundkarte für Jamulus benutzen. Nun ist es häufig der Fall, dass ASIO4ALL nicht standardmäßig die richtigen Ein- und Ausgabegeräte ausfällt. Also zum Beispiel wird mein Kopfhörer zwar ausgewählt als Ausgabegerät, aber nicht das Mikrofon meines Kopfhörers, sondern das Mikrofon des Computers und das ist bei mir relativ rauschig, deswegen will ich das nicht verwenden. Oder es wird standardmäßig irgendwie ein anderes Gerät ausgewählt, das ich gar nicht verwenden will und das sogar die Ausgabe und die Eingabe für Jamulus blockiert. Deswegen ist es sehr wichtig, in ASIO4All die richtigen Ein- und Ausgabegeräte einzustellen. Bei mir war das standardmäßig schon der Fall, deswegen musste ich nichts verändern. Trotzdem werde ich mit Ihnen dieses nochmal hier durchgehen. Die erweiterte Ansicht erlaubt es, die Ein- und Ausgangsgeräte sozusagen oder Ein- und Ausgänge der Soundkarte zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Es ist wichtig, dass man wirklich nur einen Eingang und einen Ausgang aktiviert. Genauso wichtig ist es, dass man, bevor man Jamulus gestartet hat, auch den Kopfhörer eingesteckt hat, weil sonst wird es hier entsprechend nicht angezeigt. Jetzt gehen wir hier mal durch, was diese einzelnen Gerätschaften hier heißen: Connexant ISST Audio Capture. Es könnte auch sein, dass es bei Ihnen irgendwie Input heißt oder Mikrofon. Also was wird es wohl bedeuten? Naja, es ist ein Eingang. Wenn wir auch hier drüber gehen, etwas warten, sehen wir hier in und ein Mikrofonsymbol, also ist das ein Eingang. Das hier ist genauso ein Eingang. Wieder Capture und man sieht, leider heißen beide Eingänge, beide Mikrofone gleich. Also der Hintergrund hier, ich habe zwei Mikrofone und zwar einmal das Mikrofon meines Computers und einmal das Mikrofon meines Kopfhörers. Und dann muss man hier halt entsprechend probieren, welches das Richtige ist und welches besser klingt. Dann sieht man hier Connexant ISST Audio Headphone. Wenn wir hier jetzt ein bisschen länger drüber bleiben, sehen wir hier, Moment, Out. Das bedeutet, es handelt sich um einen Ausgang und zwar um den Ausgang meiner Kopfhörer. Darunter sieht man hier Connexant ISST Audio Output. Das ist wieder ein Ausgang und in meinem Fall wäre das mein Lautsprecher. Darunter ist Conixant ISST Stereo Mix. Das ist so eine Art virtuelles Mikrofon, aber das würde ich immer deaktivieren. Bei Ihnen gehe ich davon aus, dass die Ein- und Ausgänge anders heißen. Aber auch gehe ich davon aus, dass relativ klar sein wird, wenn man weiß, ob da Out oder In steht, ob es ein Mikrofon oder ein Lautsprecher oder ein Kopfhörer ist. Man muss hier einfach ein bisschen rumprobieren. Nun zur Fehlerbehebung. Was kann denn alles schief gehen? Naja, das Allereinfachste, was schief gehen kann, ist, naja, man hat sich hier irgendwie stumm geschaltet. Man hat vielleicht den Lautsprecher hier, oder den Kopfhörer, auf stumm geschaltet. Dann sieht das hier so aus, beziehungsweise hier so. Und was macht man dann? Naja, man schaltet sich einfach wieder laut. Ein nächstes Problem könnte natürlich auch sein, dass Sie hier die falschen Ein- und Ausgänge aktiviert haben. Da würde ich einfach nochmal ähm, zurückspulen in dem Video und nochmal genau gucken, wie bei Ihnen die richtige Konfiguration sein könnte. Ein anderes Problem könnte sein, dass hier ein rotes X oder ein ähm, Zeichen angezeigt wird, das eben sagt, dass ein anderes Programm gleichzeitig auf die Ein- und Ausgabegeräte zugreift dann müssen Sie einfach entweder Ihren Computer neu starten oder das entsprechende Programm schließen. Ich würde immer empfehlen, einfach den Computer neu zu starten, weil dadurch werden wirklich alle Programme zugemacht. Es kann natürlich auch sein, dass Sie dieses Video gerade angucken und dann hier versuchen, in ASIO4ALL Einstellungen zu verändern. Und das wird natürlich nicht funktionieren, weil eben ASIO4ALL exklusiven Zugriff auf die Soundkarte benötigt, beziehungsweise Jamulus und deshalb man nicht gleichzeitig dieses Video sich angucken kann und gleichzeitig in ASIO4ALL die Konfigurationen machen kann. Also deswegen würde ich empfehlen, dass man dieses Video im Voraus oder auf einem anderen Gerät sich anguckt. Ein weiteres Problem könnte natürlich sein, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, dass Sie ein inkompatibles Gerät ausgewählt haben. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel mal dieses JBL, Flipped, Two Hands Free und so weiter auswähle, dann ziehe ich hier Out, 1x, 8, KHZ, 16 Bits. Was bedeutet das? Naja, das hier wäre ein Ausgang, eine, nur ein Ausgang und der unterstützt 8 Kilohertz Sample Rate. Das bedeutet letztendlich, dass Jamulus nicht mit dieser nicht so besonders guten Audio Abtastrate bzw. Audioqualität zurechtkommt. Jamulus braucht nämlich DVD-Qualität und das ist 48 kHz. Wenn man nämlich hier darüber geht, sieht man hier 48 bis 192 kHz in diesem weißen Fenster. Und 48 kHz, das ist eigentlich die Qualität, die Jamulus braucht. Wenn aber hier dieses Gerät nur 8 kHz unterstützt, dann wird das nicht funktionieren. Was passiert, wenn ich das hier aktiviere? und das hier deaktiviere, naja, dann kommt hier gleich eine Fehlermeldung. Um diese Fehlermeldung zu umgehen, müssen Sie das richtige Audiogerät wieder auswählen bzw. Jamulus oder Ihren Computer neu starten. Das waren die wichtigsten ähm, Hinweise meinerseits und ich würde Ihnen einfach raten, sollten Sie Probleme mit der Einrichtung von ASIO 4 All haben, können Sie vielleicht im Jamulus Forum bzw. auf der Jamulus Webseite Hilfe finden oder einfach einen Bekannten fragen, der vielleicht sich mit Computern oder Audio gut auskennt.